Wir testen heute... Ah, seht oh, oh, oh, warte mal. Äh, Mönchshof ähm, Hell. Ja, Mönchshof ja. Ach, Ach ja, und übrigens äh, tollen äh, toll, Sticker. Check den Shop. Guck mal. mal, Gibt's da noch T-Shirts. Ah ja. ja. Schaut mal in den Shop rein. Sind coole Worden die Bilder. Die Sticker und die Shirts? Ich ja, hier nicht mehr wo also, sogar ja, Na ja, hier drüber. Oder nicht? Ja. Ah, gefällt ja. Ja. dir bitte. Nee, das ist cool. Jawohl. So. Das ist jetzt der Beste. So, was ist denn jetzt hier? Wünschhof Hell. Ach so, dann kriegst du bitte erstmal. Wie doch. Wünschhof Hell, ey. Traditionsweite Bier-Spezialität nach dem bayerischen Rätsgebot im Ort in der Farbe, hoch vergoben und durch die feine, zurückhaltende Hoffnung besonders mild, wie mir Schmack steht hier zumindest so. Das ist der äh, Bruder Uwe. Das ist hier der äh, Bruder Tack. So, Bruder Tacki ist Uwe hm. Du hast hier schon dran rumgeknabbert, sehe ich gerade. Ich war zu gierig. Dann also darf ich die Na, na, na. Nicht, dass du gleich hier durch die Nase ziehst. Ja, ich möchte doch was davon haben. Ja, ja, sieht sehr gut aus. Sieht ja wirklich gut aus, wa? Ja. Hm. Hm. hm, hm. Hm. hm. Mann, ey. Das ist ja lecker. Ja, boah, die nächsten zwölf Punkte. Ja, natürlich mindestens zwölf Punkte. Ja, ja. Über die ich kann auch nur ja. eine Flasche das war. Na toll, oh, danke. toll, ich hab ja eigentlich ja, gedacht, ich hab eigentlich gedacht, dass Mönchshof mal irgendwie einen kleinen Filtritt hinkriegt oder sowas. Ja, ich ich will es ja nicht hoffen. ich sag dir, ey, das, ist das ist unfassbar. Mit Landbier, Original, das ja wahnsinnig. Um ja, Also wirklich, definitiv. <laughs> ich ich, ich äh, Entweder zieht er sofort da in der Brauerei ein oder knapp daneben, ich sag dir. Ach, ich so, so. Sehr, sehr, sehr. Oh Gott, das ist empfohlen. Schönen Gruß an Herrn Ruß. Genau, den grüße ich auch, obwohl ich den nicht kenne, aber. Ja, aber die Uhr kannst du schon mal. weg äh, den Uhr. Mhm. Ich sehe ihn auch nicht. Jemand. Sind wir jetzt fertig, oder Ja, ey, wir sind fertig. Na, zeig er mal. mal. so, warte mal, der Uhr. Warte, ich muss kurz zusammenzählen: 26 Punkte. 23, 24, 25, 26 Punkte. Gold gibt's bei uns von 27 bis 24 Punkten. Ab 28 wird klar die. Ein hervorragendes Bio von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesem hervorragenden Hopfen anüstet. Also, herzlichen hm. Glückwunsch mal wieder. Herzlichen Herzlich Glückwunsch, Menschhof. Ich hab keine Ahnung, wie wir machen da die Mönche. Ich gewisse doch nicht. Ja, die wissen halt, was Tüte ist, war. Ja, Patrick Martin das. Das kann auf jeden Fall nicht so gut <lacht> sein, wie ich auch Du testest alleine, ihr wisst wie die Kamera funktioniert und dann abonniert den Kanal. Frankfurter Rohrperle. Frankfurter Pilsner. Ich freue mich schon drauf. Wir hatten doch letztes Mal schon Frankfurter, oder? Abonniert, ja, sagen. Uh. Ciao. Bis demnächst.